also ich bin heute normal am Wasser, es ist noch kälter, mindestens 6 Grad, also mein Schno <lacht> es ist unglaublich, es ist richtig kalt. Heute auch ein schöner Nebel, aber normalerweise kommt der Sonne ein bisschen später. Mal sehen, das Wasser ist noch ein bisschen kälter, 3,2 Grad, es gibt hier fast 1,5 Meter tief und ja, mal sehen. Hoffentlich fangen wir einen schönen Fisch heute. Wie Sie haben gesehen, ich bin mit Björn heute. Ein neuer Kajak, ein neuer Otback von Hobby. Es gibt keinen Wind, das finde ich gut. Mal sehen, wenn die Meerforelle oder die Dorsche da sind. Wie später. Ja. Das ist nicht so groß. Aber endlich mein erster Fisch 2019. Das freut mich. Ein guter Dorf. Ja, schöne Tisch. Auf dem Schabot, Freitag der Farbe. Ja, yeah. Die sind schön. Super. Ja, ein 50er, glaube ich. Nicht so schlecht zu fangen. <lacht> Erster Fisch 2019! Das ist gut. Na, schön. Ich freue mich. Es geht weiter. Also, ich freue mich. Erster Fisch auf das Jahr. Oh! Und dann, oh! Direkt noch ein. Oh Größer oder zweitig? Ja. Wow. Direkt nach dem ersten Fisch. Wow. Das ist schon noch ein paar besser. Oh. Oh, oh, oh, oh. erste wurf direkt also vertikal rein. ich kann der fisch sehen ah, ich glaube ich, ich habe zwei stück ich habe mein teaser montage oh. das ist aber schwer <lacht> Wuhu. ich habe mein echo gesehen und Buff direkt am gut, nee, noch nur ein Stück, aber ein gutes Stück. Gute Dorsch. Wow, wow, das ist eine schöne Dorsch, Leute. Der Teaser und der Schabot. Zum erst. Da lassen Sie nichts als Teaser und dann noch weiter. Der Schabot. <lacht> Für einen schönen Fisch. Das ist schön. Das war sein ja, 65 vielleicht ein sehr schöner Fisch Rosa Farbe, der Speedfaktor. Die Fische sind weg, also wir müssen mit unserem Echolot mit der Side-Imaging, Down-Imaging und Karte finden, <lacht> wo sie die Fische sind. So. Gute Schwarm hier! Gute Schwarm! Ja! <lacht> Ach, hier, dann mach ich auf. Ja. Oh Ich habe so Ah, gestern kein Fisch, kein Biss, heute <lacht> viele. Und schon groß, okay. Also schon groß, viele Sechsiger. Fertig! <lacht> Juhu. Endlich, Alan. Super Vormittag. So, so kalt, Leute. Unglaublich. Vielleicht sind meine Kirche unglaublich so kalt, aber es hat wirklich gut geklappt. Also viele schöne Dörfer, 60 und Wir haben ganz viele Fische gefangen, das war super gut. Also ein geiler Tag, kalt, aber super. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Misschien je Tschüss.